Mein Name ist Milo Rau, ich bin Regisseur Deutschland-Schweiz und ich bin der Meinung, dass heute im Zeitalter der ich sag mal, virtuell verbreiteten Informationen jeder Bürger Zugang haben sollte zu, zu allen Informationen, soweit es natürlich die Privatheit der anderen nicht beeinträchtigt und dass es dafür eine, eine, eine europäische Gesetzgebung, eine Regelung geben sollte, eine Charta im, im EU-Recht.